diesmal geht es um dieses thema äh, spike gaps ja, wisst ihr was das ist? spike gaps wenn man sich damit mit so einigen freien energie bauanleitungen auseinandersetzt ähm, bemerkt man dass die ein oder anderen erfinder da äh, ja wie soll man es ausdrücken <lacht> mit hilfe von äh, plasma zusätzliche Energie ins System mit reinnehmen, kann man das so ausdrücken? Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Zumindest scheint es erstmal so. Bei mir, hm. bei uns. Ja, äh, vor ein paar Tagen saß ich da mit dem Mensch 2.0, dem Action for Free, ne? und dem Peshubi zusammen. Das Teil für eine Wirkung im Magnetfluss. So, dass es hier oben raus im Prinzip... Na, ja. Eine <lacht> Wirkung erzielt, wo es sich einfach ab abstößt ja und dann dann zieht sich an du mal hier Silvester Freie Energie yeah. <lacht> haben so ein bisschen aus Juxendallerei rumprobiert ja, und das ist schon verblüffend wenn dann mehrere Küche an einem Brei kochen was da so alles dabei rauskommt jedenfalls haben wir uns diese Maschine mal wieder vorgenommen die habe ich damals gebaut und habe sie eigentlich gar nicht weiter ausgetestet weil ich diese diese Schrauben hier teilweise aus Versehen mit eingegossen hatte. Ja, aber da haben ja einige Zuschauer schon gesagt, dass da vielleicht ein bisschen mehr Potenzial in der Maschine steckt. Naja, jedenfalls, das was wir eigentlich herausfinden wollten, haben wir dann doch nicht rausgefunden. Dafür haben wir andere Sachen bemerkt, die ganz lustig sind. Ja, eben das mit dem Spike-Gap. Die Lampe! Das ist schöne Helligkeit. Yeah. <lacht> also, eine Spule. Ey, aber das. Lambertini. Guck mal die Lampe. Da ist doch Dynamik drin. Siehst du das? Siehst du das? das ist doch Energieflüsse sehen, oder? Du siehst quasi, was an der ne? Spreche. Irgendwie. Ja, du siehst die andere der Pässe. Oh. Und jetzt Und Lampe ran. Also ein Pol. Ja? Ein Pol ran, zwei Pole ran. Schönes Licht. Das das Aber bevor ich hier jetzt noch weiter sinnlos rumrede, ne, will ich das erstmal einschalten. Die normalen bedini Bastler, die schon ein bisschen mit Zündspule gebastelt haben, die können sich so halbwegs vorstellen, wie es angeschlossen ist. Für die, die jetzt neu einsteigen, also ganz normalen bedini Motor wickeln. Ne. Dieses ganze Gedöns hier rundherum, das müsst ihr euch jetzt mal wegdenken. Jetzt kommt es nur auf diesen ähm, Lüftermotor an. Der ja, als bei dini umgebaut worden ist. Ja, und da holt ihr euch den Minus vom Gehäusetransistor von der Zündspule. Ne? Bei der hier ist es momentan so her angeschalten. ist eine Vorzündspule und da sind zwei Zündspulen in einer drin. Mit vier Anschlüssen. Ja, was jetzt auch komisch ist, ne? wir haben gegeneinander die Anschlüsse genommen. Normalerweise müsste man ja, hier kommt ja überall Plus raus ne? und das eigentlich gegen äh, Minus nehmen, aber mh, komischerweise geht es auch so. Und äh, den Plus von der Zündspule holt ihr euch ganz normal vom Plus vom Eingang. So, jetzt wollen wir erstmal das machen, wo ich auch schon mehrere Videos drüber gemacht habe und zwar einfach nur eine Leuchtstofflampe damit zum Leuchten bringen. Und diese Seite hier hängt jetzt mal noch nicht drin, ne? das ist jetzt nur oben dran. Das ist da, wo dann der Spike Gap kreiert werden soll, aber erstmal ohne Spike Gap. Ne? So, Wir ziehen jetzt um die 100 mA, die flackern ein kleines bisschen und die Leuchterflamme ja, geht schon relativ hell. Ja, mal ein bisschen noch dran rumregeln. Mal gucken, wie hell wir es noch kriegen. So, das ist das Anschlag ganz unten. Mal uh, ein bisschen weniger ziehen. So, hier. Der hier vorne geht immer heller. Aber hier geht die Stromaufnahme natürlich auch hoch. Also hier ist schöner true Teeth modus aber sehr viel heller als so hier kriegen wir die nicht. jedenfalls nichts so weltbewegendes. Gut, dann wollen wir mal unseren Spike-Gap-Generator mit reinkriegen. Okay, und einschalten. Da geht schon ein bisschen. Ja, jetzt, Moment. So, hier wollten wir es haben, genau. Das ist schon ordentliche Leuchtstärke jetzt. Bei einer ganz bestimmten Einstellung von diesem Spark Gap hier. Leuchtet sie ganz besonders hell. Komm nochmal. Jawoll, das ist schon ordentliche Leuchtstärke. Wir sind jetzt bei gemeinsam und pendelt auch bei ordentlicher Stromaufnahme rum. Ja, wir sind jetzt bei 10 Volt. Ob wir das noch mehr tun können. Der hier leuchtet auch ordentlich. Aha, so ist noch heller. So, bei 600 mA. hier irgendwo ist dann der Knackpunkt. Also faszinierend ist das schon irgendwie. Ohne Spark gibt's ist sie nur so hell und mit Spike Gaps ist sie so hell. Ohne Spike Gaps hat sie so eine Aufnahme und, und jetzt kommen die Spike Gaps dazu. Ne? Ohne Spike Gaps hat sie die Helligkeit und mit Spike Gap hat sie die Helligkeit. und zieht viel weniger Strom.